Ja, hallo und herzlich willkommen beim Fiederfuchs und der sechsten Ausgabe von Fieder History. Heute dreht sich hier alles um Briefmarkenausgaben zu David Bowie. Bowie, der am 8.1.1947 in London geboren wurde und am 10.01.2016 in New York starb, gilt mit seiner 50 Jahre andauernden Karriere und über 100 Millionen verkauften Tonträgern als einer der einflussreichsten Musiker der Rock-, Pop- und Popkulturgeschichte. Zwischen 1976 und 1978 wohnte Bowie in Berlin und nahm hier auch einige Alben auf, darunter Heroes mit dem gleichnamigen Titelstück. Eine Gedenktafel vor dem Haus in Berlin-Schöneberg in der Hauptstraße 155 erinnert an diese wilde Zeit und die in Berlin produzierten Alben Low, Heroes und Lodger, die als Berlin-Trilogie in die Musikgeschichte eingingen. Nach Bowies Tod am 10.01.2016 gaben mehrere Postverwaltungen Briefmarken zu seinem Gedenken und zur Würdigung seines Schaffens heraus. Dabei gab es tolle Blogs, wie hier von San Marino, die das Wesen Bowie super trafen, aber auch, nun ja, einige eher beliebig dahingeschluderte. Die britische Royal Mail brachte neben sechs Einzelmarken auch einen weiteren Block heraus. Für Aufsehen sorgte die Anfang 2022 zum Bowies 75. Geburtstag von der Deutschen Post herausgegebenen Marke, die sich, auch bei Nichtsammlern, zum beliebten Sammlerobjekt mauserte und schnell vergriffen war.